Ja, hi, und willkommen, mein Name ist die Rolpe, und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, in der letzten Folge sind wir ja auf diesem Planeten gelandet. Nee, war nicht. Wir haben den das erst Mal betreten. Und ja, wir sind ein bisschen hier durch die Gegend gestreut, haben ein paar Sachen erledigt, ein paar Sachen gefunden, haben einen kleinen Druinen-Kompanion getroffen, der uns helfen kann und uns heilen kann und so. Und ja, ich würde sagen, wir erkunden jetzt mal ja noch weiter ich war glaube ich noch nicht komplett fertig mit allen erkundungen keine ahnung das sieht irgendwie so aus als wenn ich darunter gehe dann komme ich eine weile lang nicht mehr zurück deswegen gucken wir mal ich habe ja noch nicht alles erkundet ich habe ein level ab letztens geholt wir haben jetzt mehr oh, dann haut er ja mich noch einmal wir haben ein Level abgeholt. Up, wir haben unsere maximal HP ein bisschen erhöht. Und oh, ich drücke ja immer im letzten Moment erst und dann fällt er schon runter. Und ja, ich will noch gucken, was hier alles noch ist. So von da kam war da. Bin ich die ganze Zeit hingegangen? Äh okay, so hier sind wir noch nicht hingegangen. Ich dachte, hier mussten wir ursprünglich hin ja gut alles haben schon hat sieht doch so was von aus als könnten wir darüber da bin ich mir hier nur eine so fast wieder tot das kennt man ja ich will auf den schwierigkeitsgrad also entschuldigt bitte Ja, ich will noch einmal kurz hier hierüber ich habe so das gefühl hier haben wir noch nicht alles erkundet, da kommen wir zurück zum Speicherpunkt, wo wir hin müssen. Ne? Sagen wir, machen erstmal hier alles platt. So aufpassen, aufpassen, wie die mal direkt einen Rückwärtsschritt machen, wenn ich die angreife. So, da oben wartet irgendwie so eine Malvostratte. Die ich, ich weiß, die heißen anders, aber die sehen aus wie die ratten aus Fallout. Oh. Gott. Also ich ich tue ja nicht wirklich skillmäßig überleben, sondern nur durch Postglück bisher. So, kann ich vielleicht so laufen? Dass du mich noch nicht siehst. Nur. So, Gott, der hat da überlebt. So, hi ich muss ja einfach nur abwehren, einmal und dann angreifen. Das ist noch nicht so schwer. Nur halt ein Spiel neu ist, dann weiß ja noch nicht, wie die Angriffe ausfallen, von denen, wie lange die angreifen, wie oft die angreifen, und ja, da muss ich noch alles erstmal lernen. so ich hoffe, da oben lohnt sich das Wesen hinzulaufen. Guckt sich mal ein, wie dick das Viech ist, ey. Alter. Ne, so was muss ich kämpfen irgendwann. Also muss ich vielleicht nicht, aber ist so eine Auswahl. Ich habe mich mal lieber. Ich weiß, da oben sind Gegner. Hi. Zieh ein Schwert. Ich wollte gerade meine Macht einsetzen. Aber das ist so allgemein, was ich immer machen werde ich werde ein irgendwie so verlangsamen und mich dann auf den Rest konzentrieren. Da siehst du? Hier haben wir direkt schon wieder was gefunden. Das war schon mal den ganzen Ausflug hier wert. Neulich schwerthülsalten. Ist hm. diese jedes kleine Abenteuer, das ich hier nebenbei mache, lohnt sich doch. So, und jetzt kommen wir wohin? Nein, sie war letztens mal geflüchtet, weil die Gegner halt so viele waren, ja. Und ja. aber äh oh, da komme ich ganz zurück. Ja, ist da ist der Speicherung, wo wir gleich hin müssen. Hier war... Ach, wir sind wieder hier. Äh Geht es jetzt nicht gerade so? Okay, jetzt doch ein bisschen runter. Ich dachte aber ein bisschen gerade. Okay, dann kann man jetzt weiter. Na, jetzt kann man den Weg gehen, den wir gehen wollen. Wir uns jetzt noch mal kurz aus und dann geht es weiter. Jetzt offiziell ausruhen und, boom. Ja, und ich glaube, meine HP-Balken ist echt so sichtbar größer geworden. Also nicht, manchmal, wenn man irgendwie Lehm erhöht, dann, weiß ich nicht, haben die sich zwar erhöht, aber der Balken ist immer noch gleich groß. Aber der hat glaube ich, sichtbar erhöht. Was ja nicht schlecht ist. Und ja, guck wir mal, was jetzt hier unten ist. Oh Gott. Oh, ich habe doch gedrückt, Mann. Und da hinten sehe ich ein ganz dickes Ding in. Oh Gott was mich gewonnen hat beim letzten mal als ich so eins begegnet bin ähm, okay ja also, so was von glauben dass ich davon wegrenne man ja nur wohin ey? das ist jetzt die frage ah. die haben jetzt zwei angriff gemacht wo soll ich denn das wissen so, hier wäre ich zum Beispiel wieder angesprungen war schon wieder falsch gewesen. So das Ding runtermachen. Gute Arbeit. Wenn das nichts bringt, war noch irgendwie so ein Ding. Gott. So, Ich hatte jetzt über zwei Angriffe. Immer <lacht> ihr habt keine Ahnung, wie sehr mein Herz am Pochen ist. Bei jedem einzelnen Kampf, ey. So, ich habe so das Gefühl, wir müssen wie ich irgendwie dazu bringen und zu verfolgen. Hi. Okay, und jetzt rennen, so bitte rennen jetzt nicht direkt zurück. Ich würde gerne mal so darum laufen. Ne? Okay, hoch da hoch da ich glaube so gefühl gegen das viech schaffen wir nicht anzukommen aber jetzt ist ja meditationspunkt <lacht> also ja jetzt werde ich schon wieder weil ich nicht selbstbewusster Okay. Was haben wir denn hier oh, weitergehen? Kann ich nicht auf das Ding runter springen und einen Schaden machen? Ich weiß ja nicht wie viel Schaden so ein Sprungangriff macht, aber wenn hat so tödlich ist wie in Dark Souls? Dann weiß also ich nicht. Ich habe so das Gefühl, wir können irgendwann so an Wänden laufen, weil das sieht irgendwie so danach aus. Aber es hier kommen. Oh, ich habe keine. Oh. Oh, ich habe es Ich bin so ein Trottel. <lacht> komm schon, hat wie schaffen war. Und die haben doch irgendwie gesagt, wenn ich ein, das Viech das mich getötet, habe angreife, dann kriegt ich erfahrungspunkt und so wieder, ne? Irgendwie so was. Ja, komm schon, warum ich keinen Sprungangriff gemacht, weil mein Lichtschwert nicht gezogen war oder was? ist mich auch einen Arm nehmen. <lacht> das viech ist nicht so. Unglaublich stark und wir halten jetzt sogar einen Angriff aus. Komm, irgendwie schaffe ich das. Kriege ich da bestimmt was Tolles, ne? Er ist nicht so ein ganz fest wie ich, wie ich am Anfang begegnet bin, oder? Oh Gott. Und ich glitt schon wieder ganz Spiel. Hier. Nein, man oh. Das kostet macht, ich kann mich dagegen nicht abwerten. <lacht> okay, natürlich war halb tot. Also ich komme schon, dann schaffen wir. Das ist, ich weiß, jeder regt sich ja direkt auf irgendwie, wenn er so was sieht. Ne? Das ist wieder so also nicht so ein Gameplay, wo jeder irgendwie durchdreht, zuzuschauen. Ne? Aber komm schon, das schaffen wir. Das ist jetzt nicht so schwer. Komm, ich muss ja nur richtig treffen. Und ich krieg meine Leben sowieso wieder zurück, wenn ich den jetzt einmal angreife. Also los. So, diesmal von hinten. So. Wenn du dagegen hat ich würde mal gerne Ausreiß machen und den jetzt. So. Aber das war vielleicht nicht so eine gute Idee? Ich brauche Hilfe. So, warte mal. Weil das jetzt wieder voll die billige Strategie, aber es ist eine Strategie. Oh, die gehen aufeinander los. Gut. Ich hoffe, du bekommst dadurch keine Leben zurück oder so. So, Bäm. gesehen. Jetzt fällt er darunter runter, ohne dass ich scannen kann. Boah. Da stand gerade scannen. Jetzt heißt es irgendwie nicht so, als hätte ich meine Erfahrungspunkte zurückbekommen. Habe ich da wieder was falsch verstanden? kriegt ich nur Dings wieder? Na ja gut. Wir haben so ein Ding erledigt. Wir konnten es nicht scannen. War ja klar. Aber doch, ich habe punkte da. Also Erfahrungspunkte. Ja. Weißt du, was hier? Oh Gott, <lacht> ich suche mir natürlich wieder die billigste Strategie aller Zeiten aus. Ja, hey, du siehst mich da. So. Darf ich dich jetzt mal scannen? Danke, ich danke dir. Okto, so hat Ding hier. Oh, das hat mir erfahrungspunkte wie blöd gegeben wird so gut ist viel einfacher als weiß ich nicht als eigentlich sein sollte aber wird ganz geschafft dann sind noch mehr dinger zum killen da irgendwas zum sammeln zum spielen So, wie viele Gegner haben wir? Eins, zwei. Ich muss schon vier drücken, dann hat da oben angezeigt wird, wenn ich springe. Ich dachte, ich muss halt was im letzten Moment einsetzen. Jetzt wird zum Beispiel nichts angezeigt. Hi. mehr scannen der gleichen fücher Parafisch, oh. neben großen wasserkörpern zu wissen die schrägstrich biologe im spiel schrägstrich schrott noch mehr neuer terrarium -Zahn. Ah. So, siehst du wenn ich jetzt nicht ins schiff gegangen wäre dann hätte ich keine ahnung gehabt was ich damit machen muss ne? aber ich habe schon ins schiff vorher vorbeigeschaut deswegen wusste ich dass ich auf der suche nach ein paar samen sein werde jetzt nicht dass ich irgendwie sowieso nicht irgendwie alles erkundet hätte oder so aber jetzt weiß ich jetzt so da kann ich natürlich nicht hin ja. Hier ist ja auch schon wieder also, das kann ich so an der wand laufen irgendwie gott muss ich bei diese eine wand irgendwie so links rechts rüberspringen die ich mal gefunden habe. So ich hoffe ich hatte da drin alles erkundet. So, ihr seht auch aus, als bis irgendwie über die Wand Hm. Froh die Lee. Felsige und windige. Ah, irgendwas fehlt er ja noch. Siehst du was da drin? Sieh hier was, das war blaues. Rühren. Okay. Ah. Versuch's erneut. Es ist schwierig, Master. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündeten. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt mich zu erreichen. ja, äh, oh, schon sagen. Voll oh, Prince of Persia. Jetzt, komm her zu mir. Okay, Wand auf. Geschafft. Mit Beharrlichkeit und der Macht als Verbündete. Ich erinnere mich an alte Tricks. Okay, muss gar nicht rennen, gut. Alles klar. Ich Prince of Persia. Okay, ich glaube, hier geht nicht. Ja, das sollte irgendwie nur dazu dienen, dass ich Oh Gott, was mache ich hier? Darum ist Liane. Okay, ich glaube, das sollte irgendwie nur dazu dienen, irgendwie. Ah, jetzt können sie hier lang. Sie haben jetzt das freigeschaltet. Ja, ehrlich. Ich habe letzten Moment runtergefallen, ne? Okay. Ja, dann öffnen sich ja jetzt hier einige Wege vor uns, ne? Gott, ich muss noch mehr erkunden. Ja, oh. zeigst du mir die Abkürzung noch mal? Alles klar. Andere Planeten, ja, zeigen im Planet. zeigen mir die Karte von anderen Planeten. So, aber hier war noch was. Ne? Boah, jetzt muss ich ja noch mal alles abchecken. Oh Gott. Okay. Warum ist da so ein Weg? Kann ich nicht. Okay. Ich habe wahrnehmen. In diesem Bereich wurde meditiert. Welcher Punkt. Die Meditation. Steckt da sonst so, ich wer auch immer hier. War kann den Orden der Jede, aber ich kann mir ja nicht meditieren aus irgendeinem Grund, wo dann halt angeblich einer gewesen sein soll. Also, das haben weiß ich, wofür die, wenn die jetzt endlich da sind, ne? habe ich ja schon irgendwie mir gedacht. Eigentlich. So, ähm, ach jetzt muss ich hier so hoch. Ne? schon sagen. Ne, ich vergesse immer. <lacht> wollte schon sagen. Warum kann man sich einander hoch festhalten? Oh ja. So meditieren und fertigkeitsbauen oder Fähigkeitsbaum. So, was haben wir denn hier? verbessert sich ja hier durch anweer block austausch damit habe ich eigentlich noch nicht so ein problem ich habe ein problem die beim letzten moment erst äh, loszulassen oder aufrechtzuhalten maximale macht erhöht sich und da geht es an ziel wenn des sprint um meinen salto über das passiert zu machen ja karls verteidigung verbessert sich. So, Kals Macht. Das könnte doch da auch nicht schlecht werden eigentlich, ne? Oder soll ich erstmal voller Verteidigung? Ich habe so das Gefühl, ich muss erst auf Verteidigung machen, weil... Halt nicht. Mach mal Verteidigung. Wer weiß, was sich da noch öffnet, ne? Ich habe so das Gefühl, am Leben zu bleiben, ist erstmal das, was ich am meisten brauche. <lacht> So, ich nehme an, hier hoch muss ich ne? da ist was blaues aber da haben wir ja schon wieder wahrscheinlich dutzende Wege jetzt geöffnet. Ne? Zum Beispiel hier, guck mal, ja, wenn ich jetzt schon weiter, eigentlich das schon wieder nicht gesehen. Diese, ne? wenn ich schon weitergegangen gegangen hätte ich das hier nicht gefunden. Also, weil sie jetzt sagen, verschwende nicht als Zeit und lauf hier bei rum heute hier gefunden hat, Mut und Weisheit. Lichtschwertschalter. Awesome. So, oh hey. Ich habe so das Gefühl... Das kann ich nicht aktivieren. Oh, oder vielleicht doch. Abkürzung freigeschaltet. Haha. Die große Kluft. Mal Guck mal, dich. Guck mal, da Nero ja alles findet, ey. Ich mal hier da komme ich wieder ganz zurück, ne? Und ich glaube, hier war auch so ein Dingen, ne? So rüber, nee, nicht ja, äh, Ich habe schon wieder mit dem anderen aus dem Weg. Mit dem anderen Speicherpunkt hier verwechselt, ne? So, ja, ich weiß, ich renne die ganze Zeit hin und her, aber ich muss doch erkunden. Kommt schon. Hi. Beispiel hier, hier komme ich glaube ich, wieder ganz zurück, ne? Machen wir mal ganz kurz. Jetzt bin ich wieder hier, ne? Jetzt bin ich sogar hier, hier muss ich sogar hin, hallo? los! Nein, kein Wetter. Oh, hi! Guck mal, wo ich jetzt hier schon wieder bin, Ach, hier muss ich sogar. Guck ich hier alles finde. So. Wo ist denn dieses eine fette Ding gewesen? Hm, da ja, kann ich hier nix? ja nichts. Ja, ist? weil ist es muss man ruhig der hat gerade was gesagt. Wo bist er? da? Ja. Also zum Ding rennen. Warte doch mal. Ah. Wo bin ich hier gerade? Hey, BD1. Verlassene Werkstatt. Oh. Oh, okay. Hallo, na, da kann ich wahrscheinlich noch nicht rein, ne? Okay. Abkürzung. Was? Oh, konnte ich doch rein. Haha. Guck mal, wollte ich alles finden, ne? schön Schön. Schön freiräumig, spiel So, aber hier wollte ich glaube ich gar nicht hin, ne? Okay, warum kann ich da hin? Das sollte für das neue Speicherpunkt, oder? Mal ausruhen weiß nicht, ob man das machen muss, um den zu aktivieren oder so, und ob man einfach nur da rein muss. Aber ich mache es einfach mal. So, da war ganz dicke Dingen. Das will ich, glaube ich, noch nicht erlegen etwa war hatte einen eigenen Lebensbalken und so. Das war, weiß ich nicht, glaube ich schon ein bisschen zu stark für mich. oh ja. Gott, springe ich zu weit so Jetzt bin ich wieder hier und da ist ein dickes teil ich wollte eigentlich nicht darunter springen danke ich muss raus hier. Ja, tschüss ich nach hause ohne pause nach hause ohne pause das ding verfolgt mich nicht mehr aber trotzdem ich wollte eigentlich nicht darunter springen ich wollte nur mal gucken was da unten ist man okay ich würde gerne zu diesem einen tempel mal kurz zurückgehen das sah aus aus könnte man da hoch ich dachte da müssten wir eigentlich hin aber Äh. Wie komme ich jetzt nochmal dahin? Das ist jetzt wieder die Preisfrage. Äh, gute Frage. Ich gehe mal einfach hier durch. Ich habe das ist irgendwie der kürzeste Weg. Da und irgendwas. No. Warte mal, was ist da unten noch? Ich glaube, sie ist ja. versiegelt. Oh, hier kommt noch voll Bossmusik und also was. Das Ding verfolgt mich immer noch. Hey, BD1. Ja, ich möchte noch mal kurz. Oh Gott! Das Ding, das große Ding da hinten, ne? Oh Gott! Ich bin jetzt im letzten Moment gesprungen. Da so, gehen wir mal hier runter, dann gehen wir noch mal da runter. Da ist dieses fette Ding. Nee. Aber egal, da müssen wir noch mal hin. Dann können wir da hoch. Da kommen wir wahrscheinlich auch da hinten zum Tempel. Om oh, hi, wie geht's? Und ja. Warum geht ein direkt auf mich los so getriggert Tschüss? Ach Gott. So. Ähm. Äh, nein, ich glaube, hier ist nicht richtig. Aber ich habe das so Gefühl, ich muss ja noch mal ja, wahrscheinlich wieder nur so eine Sache hier verpasst, ne. Eine ganze ganzen umsonst zurückgelaufen Okay. Ja, ich habe nur eine Sache hier verpasst, glaube ich. Was soll's? Hab Zeit, diese ne? tasche stammt von Der ihn frustriert. Frustration. ich weiß überhaupt noch nicht ob es hier überhaupt Fallschaden schaden gibt sollte man vielleicht mal irgendwann ausprobieren also ausprobieren verharte weise lernen würde ich mal sagen ne? so dann gehen wir mal richtung tempel immer ja, hier warten ne? oh. anmachen und so na jetzt kommen wir wieder direkt zum tempel ne? oder auch nicht äh... also, irgendwo kann man dann noch mal hin ne? jetzt muss ich noch mal darunter fallen ne? Prince of Persia, Prince of Persia, Prince of Persia. Okay, gut. Sind wir eigentlich an unseren Ziel angekommen, nachdem der De Nero irgendwie vier, fünf Parts erstmal alles erkundet hat, ne? Langsam. Und ja. gucken wir mal, was da drin so zu holen gibt und so, ne? Haben wir schon wieder irgendwas gefunden. Nee. Ja. Wer baut bitte schon so steife Sachen? Ey. Okay, okay, wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich auch oh, meditieren, wenn sie nicht gesehen hat. Ja, Meditationspunkt ist ja, da. War einfach zum Erkunden. Das, ich nehme an, das muss ich ansprechen. Ich seh's mir an. danke die sollen wir vielleicht mal irgendwie dinger durchlesen aber in schriften kann ich ein ich aber sagen wir erkunden wir untersuchen nach dingen ja beim nächsten Mal und ja, ich bin in den Part hier und um mich hier aus muss ich gar nicht und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ich bedanke mich alle herzlich für zuschauen und hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst noch ein Like, ein Abo, ein Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.